Wenn eine Frau mehr von dir möchte als nur Freundschaft, dann wird sie es dir zeigen. Aber nicht jede Frau zeigt ihr geheimes Interesse für dich auf dieselbe Art und Weise. Frauen sind so unterschiedlich und so einzigartig, wie wir es sind. Und genau das macht den Prozess der Verführung so spannend. Bevor du das eine Signal bekommst, dass jede Frau aussendet, wenn sie Interesse an dir hat, benötigst du noch ein klein wenig Hintergrundwissen. Damit wirst du nächstes Mal schneller wissen, was du tun sollst, wenn dich eine Frau mag. Mein Name ist Andy Friday und ich bringe Männern mit Herz bei, wie sie Frauen verführen, mehr Erfahrungen sammeln und entlang der Reise die richtige finden. Wenn es eine Sache gibt, die uns Männer nachts nicht einschlafen lässt, dann ist es der Gedanke an diese eine Frau. Wir lieben Frauen und wünschen uns, dass sie glücklich sind und wir gemeinsam etwas Schönes erschaffen. Damit das klappt, muss aber einer von uns den ersten Schritt wagen. Nur weil eine Frau mehr als nur Freunde mit dir sein will, heißt das nicht, dass sie den ersten Schritt gehen wird. Oft wird sie stillschweigend darauf warten, dass du etwas tust, weil sie Angst hat vor genau einer Sache. Wie nimmt ihre Umgebung sie wahr? Sie hat Angst davor, dass ihre Freunde und Kollegen sie als leicht zu haben wahrnehmen. Und wovor sie noch mehr Angst hat, ist, dass du sie als leicht zu haben wahrnimmst. Und weil sie so hin und her gerissen zwischen ihren Gefühlen, ihrem natürlichen Instinkt, sich zu dir hingezogen zu fühlen, und ihrer von Seiten der Gesellschaft programmierten Angst, als zu leicht zu haben wahrgenommen zu werden, wird sie nervös werden. Und das, das können wir sehen. Wenn eine Frau nervös wird, weil sie dich mag, dann wird sie deine Nähe suchen, aber nicht wissen, was sie genau tun soll. Dieses Verwirrtsein äußert sich, indem sie wie ein kleines Mädchen hin und her wippt und mit ihren Fingern an ihrem Haar rumspielt oder ihre Lippen berührt. Sie tut das, weil sie sich unterbewusst für dich hübsch machen will und ihre prominenten Eigenschaften noch mehr zur Geltung bringen will. Sie denkt daran, dich zu küssen oder etwas anderes mit ihrem Mund bei dir anzustellen. Und dies läuft völlig unterbewusst ab. Auch wir Männer haben eine Art, mit unserer Nervosität umzugehen. Und auch bei uns hat das viel mit unseren Händen zu tun. Wir spielen an unserem Handy rum oder kratzen uns am Hals. Wenn wir vor einer Frau stehen, die wir attraktiv finden, wissen wir einfach auch nicht, was wir mit unseren Händen anstellen sollen. Um das nächste Mal zu bemerken, ob eine Frau dich mag, schau darauf, was sie mit ihren Fingern macht. Und ob sie an sich oder einem Kleidungsstück, das sie anhat, einem Kuli, den sie in der Hand hält, oder einem anderen Objekt herumspielt. Spielt sie sich an den Haaren herum oder wirbt nervös hin und her, dann wird sie höchstwahrscheinlich mehr als nur Freunde mit dir sein wollen. Wer auch immer dir einreden möchte, dass du dich wie ein Arsch verhalten müsstest, wie ein Alpha, besonders extrovertiert, laut und sie herumkommandieren und irgendwelche dominanten Befehle geben musst, nur um attraktiv für Frauen zu sein, der erzählt dir Schwachsinn. Das zählt für unselbstbewusste Frauen oder für manipulative Frauen die wir nicht wollen. Schöne und intelligente Frauen sind oft genauso schüchtern und introvertiert wie wir und achten deswegen auf ganz andere Dinge. Wie entspannt wir wirklich sind oder wie nervös wir uns in einer Situation fühlen, das zeigt sich oft an unseren Händen. Wie schöner ist es doch da, deine Hände dazu zu benutzen, die sexuelle Spannung zwischen euch noch mehr zum Knistern zu bringen und sie zu berühren. Und wie du durch einfache, simple Berührungen den nächsten Schritt gehst, dass ihr zwei euch endlich näher kommen könnt. Das erfährst du in diesem Video.